Hallo heute, fahren wir nah, also vom Süden nach Norden, ja? also ich bin jetzt gerade in Kuta und ich habe gerade gestern Abend kurzfristig eine Buchung bekommen von Kunden oder von Gästen hier in Kuta und jetzt bin ich dann auf Weg zur Abholung der beiden Gäste. Die heißen Thomas und Benny und ich freue mich dann darauf, die beiden weiter kennenzulernen. Und das äh, ist oft vorgekommen bei uns, dass äh, erst dann kurzfristig der Buchung gekommen ist ja auf mein WhatsApp. Ja. Und wenn ich Zeit habe, natürlich werde ich das annehmen und wir werden heute den ganzen Tag unterwegs sein. Und schön sehen wir mal, was wir dann heute unternehmen werden. Also, Heute ist dann halt dann eine Schnorchelfahrt für den ganzen Tag, ja. Also, dann bleiben Sie bei uns oder bei mir dabei und werde ich dann natürlich zeigen, was wir dann heute unternehmen werden, ja. Okay? So. Let's go! Da. Die, die Bendy, mit stabilizer oh. Ja. Darf ich auf. Yes, auf. so Ja. ja. The boatman the boatman paling kangen nih si bos untuk Pak Jeffrey, Pak Iwan juga, Wah komeh Pak Jeffrey, Owi Juluano. Aku <tum> <tum> dia, apa saya harus bayar makanannya, food padahal dia bekerja untuk sude, gitu harusnya kan dikasih, gitu. Ja, ja, ja. Sieb, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Mangrove, ne? Ja. in der Nähe eigentlich Krokodile? Äh, ja, das ist aber nicht auf Lombok, auf Borneo, äh, Sumatra, Sulawesi oh, ja. oder weit im Osten, ja, in west Papua, ja. Da gibt es Krokodile. Ja. Hier gibt es nicht. Ja. <lacht> Vielleicht können wir dann einer hier lassen, ja? ein, ein Krokodil oder ein Pärchen, also ein Paar Krokodil, weiblich und männlich, sich dann, hier dann sich dann vermehren. Ja? Das wäre eine Attraktion, ja? <lacht> Mal, Würde ich dann die Tour nennen, Beobachtung ja? Ja. <lacht> Vogel. Zumba war da hinten so eine große Insel. Ja? Den Jani, oder der Ausläufer von den und wir können auch schon da hinten sehen, das ist ja die Insel Kilipidara und nochmal äh, Sumawa, ja, also eine größere Insel, also eine, eine andere größere Insel, so viermal oder fünfmal größer als die Insel Lombok. Man gerade so unpass. Mangrovenwald hier mitten im Meer, mitten im Ozean. Wir werden hier schnorcheln, ja. Hier, dieser heller Teil, hier, also von dem Meer, da werden wir dann schnorcheln, ja? das, das, sind die äh, Korallen da, ja. Gut. Du hast ja eine. Du hast ja Du eine. Du Du er, wir machen da, er macht das erstmal jetzt hier und dann ich später auf der anderen Insel. Ja. Dann, weil er selber mit dem Boot zurückfahren. Also, wir werden dann zu einer Ecke hingefahren gefahren und äh, da, wir werden dann mit Stromung da schwimmen später. Später, später. also auf der anderen Insel. Jetzt, jetzt schwimmen jetzt, einfach nur sie so, hier einfach, hier einfach jetzt, so rumherum. Rum. Ja, er zeigt euch, ne? Okay. Also. Да, вы